Ich Ihnen Herr Janjak und gebe das Wort gern Herrn Damian Müller. Frau Präsidentin, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, wie Sie dem GPK-Bericht entnehmen können, hat die Subkommission EDA-VBS im Jahr 2017 die Inspektion zu den internationalen Kooperationen bei der militärischen Ausübung und Rüstung fortgeführt. Auch nach einer zweiten Stellungnahme des Bundesrates zu gewissen Fragen in Sachen unterschiedliche Behandlung von Rahmenabkommen im Rüstungsbereich und Rahmenabkommen im Ausbildungsbereich blieben einige Fragen ungenügend beantwortet. Die GBKS entschied daher, die noch offenen Fragen im Rahmen von Anhörungen von Vertretern des VBS, der Bundeskanzlei und der Direktion für Volk Völkerrecht äh, dem EDA zu klären. Diese Anhörungen fanden im November 2016 statt. Dabei stellte die GPKS fest, dass die Zuständigkeit für die Kriterien zur Publikation von Abkommen ungeklärt bleibt. Die geforderte vom Bundesrat daher im Februar 2017 auf, diese Zuständigkeit abzuklären. Gleichzeitig schloss sie die Inspektion ab. Sie wird sich daher aber im Rahmen der Nachkontrolle in ein bis zwei Jahren erneut mit der Problematik befassen. Weiter hat die Kommission im vergangenen Jahr nach einer ersten Nachkontrolle im Jahr 2011 die zweite Nachkontrolle der Rüstungsbeschaffung VBS abgeschlossen, die 2014 begonnen wurde. Die Verzögerung ist darauf zurückzuführen, dass der Bundesrat die Botschaft zur Frage nach einer Verbesserung des Rechtsschutzes von Anbietern bei Rüstungsbeschaffungen erst am 15. Februar 2017 verabschiedete. Diese Botschaft und der Entwurf des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen, das Böb, ließ jedoch keine Verbesserung des Rechtsschutzes für Anbieter bei Rüstungsbeschaffungen erkennen. Der Bundesrat begründet dies primär damit, dass ein ausgebauter Rechtsschutz bzw. Beschwerden bei Rüstungsbeschaffungen aus sicherheitspolitischen Gründen Aktensicht nicht zu verantworten wären. Weitere Erläuterungen seitens des Bundesrates fehlten weshalb die GPKN nicht abschließend klären konnte, ob der Bundesrat ihre Eingaben angemessen nachgekommen ist. Außerdem beschlossen die beiden GPKs im September 2017 die Inspektion zur Sistierung des Projektes Bottluf ab. In ihrem Bericht vom 26. Januar 2017 kritisierten sie den Entscheid des VBS-Vorstehers, vom März 2016 das Projekt BOTLUF kurz vor Abschluss der Evaluation zu sistieren und verlangten vom Bundesrat eine unverzügliche und rasche Wiederaufnahme der Evaluation. Zudem forderten sie den Vorsteher des VBS auf, bei künftigen Führungsentscheiden die ihm unterstellten verantwortlichen Personen einzubeziehen und für eine sachliche Abstützung der Entscheide zu sorgen. In seiner Stellungnahme zum GPK-Bericht vom 12. April 2017 bestritt der Bundesrat den Sachverhalt nicht, ging aber auch nicht vertieft darauf ein. Die GPK hielten daher in ihrer ursprünglichen Beurteilung fest, in Ihrem Bericht vom 25. September 2017 verwiesen Sie darauf hin, dass der VBS-Vorsteher mittlerweile entschieden hat, das Projekt zur Beschaffung eines Systems zur bodengeschützten Luftverteidigung neu zu initiieren. Nach Ansicht der GPK sind Kostenschätzungen der Expertengruppe Neues Kampfflugzeug für die Beschaffung von budloff systemen aufgrund der unzureichenden Ergebnisse der BOTLUF-Evaluation von großen Unsicherheiten geprägt. Angesichts der Neuinitierung des Projekts BOTLUF und angesichts der unzureichenden Stellungnahme des Bundesrates hat die GPK entschieden, ihre Inspektion abzuschließen. Sie gehen davon aus, dass der Bundesrat und der Vorsteher VBS die nötigen Vorherkehrungen treffen werden um das neue Projekt unter Einbezug von Experten und zuständigen Mitarbeitern und gemäß den Prozessvorgaben zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und damit die bestehende Sicherheitslücke zu schließen. Die GPK hörten anlässlich ihrer Tagung vom 25. September 2017 den Vorsteher VBS in der Affäre um den Oberfeldarzt der Armee an. Dabei wurden die Verfahren und deren Dauer kritisch hinterfragt. Die zuständige Subkommission eda VBS der GPKN wurde beauftragt, diesbezüglich weitere Abklärungen zu treffen, insbesondere zu den Vorgängen auf Stufe Departement. Die Inspektion zum Personal im diplomatischen Dienst wurde erst im Dezember 2017 abgeschlossen, weshalb sie im Jahresbericht nicht mehr berücksichtigt werden konnte.